hin und her bewegt werden, also der Unterkiefer hin und her bewegt wird, sodass die Zähne aufeinander ähm, malen und das andere ist einfach nur pressen, das heißt es wird nicht hin und her geknirscht, sondern einfach nur mit sehr viel Druck zusammengebissen. Das sind die beiden Arten, die man unterscheidet und ja, der eine macht das eine, der andere das andere, manche machen beides mal so, mal so, ist ganz unterschiedlich hat aber für die Folgen und die Therapie keine sonderlichen Auswirkungen. Ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, nämlich, wie werdet ihr das Ganze los? Was kann man dagegen tun, dass ihr nicht mehr mit den Zähnen knirscht? Und die wohl häufigste Lösung ist so eine Knirscherschiene. Also wenn ihr zu einem Zahnarzt geht, und er stellt fest, dass ihr mit den Zähnen knirscht, oder er sagt selbst und wisst selbst, dass ihr mit den Zähnen knirscht, dann kriegt ihr höchstwahrscheinlich eine Knirscherschiene verschrieben. Eine Knirscherschiene macht euch durchaus Sinn. Das ist so ein ja, Kunststoffteil, was ihr auf eure Zähne draufdrückt und was ihr nachts tragt. Ähm, das bewirkt ganz einfach zwei Dinge. Erstens, wenn ihr knirscht, dann knirscht ihr auf dem Kunststoff rum und nicht auf euren eigenen Zähnen. Das heißt, eure Zähne werden geschont. Und das Zweite, was das bewirkt, ist, dass der Biss ein ganz kleines bisschen gesperrt ist. Also wenn ihr diese Schiene drauf habt, die ist ja auch ein bis zwei mm dick, dann könnt ihr nicht mehr so weit zusammenbeißen, wie ihr es normalerweise tun würdet, sondern eben ein bis zwei mm weniger. Also der Biss ist ein ganz kleines bisschen gesperrt. Und in dieser leicht leicht geöffneten Position könnt ihr nicht mehr so viel Druck aufbauen und nicht mehr so viel Kraft aufwenden, wie wenn ihr ganz zusammenbeißt. Und das sind eben zwei positive Effekte, die so eine Knirscherschiene mit sich bringt. Es gibt verschiedene Arten von Knirscherschienen. Meistens werden sie unten angefertigt. Das ist jetzt eine für oben. Ähm, unten kommen die meisten damit besser zurecht, also sie bemerken die Schiene nicht so sehr, wenn sie unten angefertigt wird. Oben wird sie häufig als störende empfunden, aber manche Menschen möchten sie auch einfach gerne oben haben. Das ist auch okay, beides funktioniert, ist einfach Geschmackssache. Und dann gibt es eben noch weiche Knirscherschienen und harte. Das hier ist eine harte, also die lässt sich nicht verbiegen. Und es gibt welche aus weichem Kunststoff. Weiche Schienen eignen sich nicht so gut wie harte, also sie sind nicht so effizient. Für Patienten, die mit harten absolut nicht zurechtkommen, ist eine Weiche eben die Alternative. Die, mit denen kommen sie dann meistens besser zurecht. Aber normalerweise sollte lieber eine harte angefertigt werden. Und auch bei harten Knirscherschienen gibt es eben verschiedene. Die ganz klassische ist einfach eine Tiefziehschiene. Die wird über die, ja, über die Zahnreihe gezogen und entspricht dem normalen Zahnverlauf. Ist eben 1 bis zwei mm dick. Und dann gibt es noch ja, sogenannte Michigan Schienen, das sind dann ganz spezielle Schienen mit einer speziellen Eckzahnführung, das geht jetzt zu weit. Also so genau müsst ihr das alles gar nicht wissen. Die Michigan Schiene wird auch nicht so oft angewendet, dies hier ist wirklich so das Standarddurchschnittsmodell. Die Knirscherschiene kann man übrigens auch tagsüber verwenden, das habe ich vergessen zu erwähnen, denn es wird nicht nur nachts geknirscht, also es gibt auch da Unterschiede, manche knirschen tatsächlich nur in der Nacht unterbewusst, wenn sie es nicht mitbekommen, es gibt aber auch Menschen, die sogar tagsüber knirschen, also die knirschen dann in der Regel auch nachts, aber auch tagsüber und da kann man es selbst bemerken, kann was dagegen tun, indem man sich dessen bewusst wird und immer wieder locker lässt und sich daran erinnert, okay, nicht, nicht zusammenbeißen, nicht knirschen, locker lassen, aber es funktioniert meistens auch nicht so gut, weil man durch die Anspannung immer wieder zusammenpresst und ja, nachts hat man sowieso keine Chance, das irgendwie zu beeinflussen. Und... Ja, wenn ihr jetzt jemand seid, der auch tagsüber knirscht und mal angenommen, ihr habt zum Beispiel Homeoffice oder einen Job, wo ihr nicht viel Kundenkontakt habt, nicht viel reden müsst, dann kann man die natürlich auch tagsüber tragen, aber berufsbedingt ist es halt eigentlich nicht üblich, weil die meisten das nicht in ihren Berufsalltag integrieren können. Nichtsdestotrotz, egal wann ihr sie tragt, ihr wollt sie wahrscheinlich nicht euer Leben lang tragen, so angenehm ist es nämlich auch nicht und... Es beseitigt ja einfach nicht die Ursache eures Knirschens, sondern es schützt einfach nur vor den Folgeschäden, aber die Ursache wird damit nicht beseitigt. Das heißt, wenn eure Ursache Stress ist, natürlich Stressabbau, sorgt dafür, dass der Stressfaktor in eurem Leben verschwindet, dass ihr Entspannungsübungen macht, autogenes Training, Joggen geht, da hat jeder bestimmt seine eigenen Mechanismen, wie er funktioniert, wie bei ihm Stressabbau am besten funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sollte man nicht außer Acht lassen, was eben ja, schon einen sehr, sehr riesigen Sprung machen kann, dass sie allein dadurch zum Beispiel gar nicht mehr knirscht. Was kann man noch machen? Man kann natürlich Physiotherapie machen. Bei der Physiotherapie werden die Verspannungen, die sowohl in der Kaumuskulatur als auch meistens auch im Nacken- und Schulterbereich dann bestehen, ja, herausgedrückt, herausmassiert, und die Triggerpunkte werden bearbeitet. Das ist durchaus sinnvoll. Also jemand, der knirscht, der hat definitiv irgendwo Verspannungen. Es macht definitiv Sinn, eine Physiotherapie zu machen. Allerdings muss man sich eben dessen bewusst sein, es ist meistens nur einmal die Woche und es ist nur über einen kleinen Zeitraum, zum Beispiel sechs Wochen oder vielleicht auch mal zehn Wochen. Aber es ist immer ein begrenzter Zeitraum, wo ihr behandelt werdet. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr selbst zu Hause Übungen macht. Und da möchte ich euch jetzt mal verschiedene Übungen zeigen. Das ist nämlich jetzt eigentlich das Wichtigste vom ganzen Video, was ihr selbst gegen Zähneknirschen tun könnt. Und da möchte ich euch gewisse Dinge mit an die Hand geben. Also eine Sache, was ganz, ganz wichtig ist, was ihr machen solltet, ist eure Kaumuskulatur zu dehnen. Ich zeige euch gleich die Übung. Ich sage nur erstmal kurz was dazu, die Muskeln haben sich ja etwas verkürzt, sie sind sehr stark unter Spannung und ihr wollt dehnen. Ihr könnt die Kaumuskulatur genauso dehnen, wie zum Beispiel eure Arme, eure Beine, wie ihr es vom Sport kennt, kann man auch die Kaumuskulatur dehnen und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr mit den Zähnen knirscht, damit die Muskeln wieder gestreckt werden, geöffnet werden und einfach ja, die offene Position gewöhnt sind und das wieder normal für die wird. Und jetzt zeige ich euch die Übung. Also ihr legt am besten eine Hand an das Kinn und die andere könnt ihr auch gerne auf die Stirn legen, um so einen ja, Druck aufbauen zu können. Und dann, ich muss es erstmal erklären, sonst kann ich es gleich, ich kann gleich mit offenem Mund nicht reden, verständlicherweise. Also ich erkläre es einmal kurz. Ihr öffnet den Mund ganz, ganz weit, so weit wie ihr könnt und dann merkt ihr schon so ein Ziehen in der Kaumuskulatur. Und das Ziehen sollte auch da sein, also das ist das ist das was ihr wollt und die übung die ich euch jetzt zeige die ist von liebscher und bracht ich werde den kanal auf jeden fall hier mal verlinken das ist nämlich ein channel der mir selbst schon extrem viel geholfen hat herr liebscher bracht ist schmerzspezialist und seine ehefrau meine ich auch auf jeden fall ist seine ehefrau ernährungsspezialistin und die beiden haben zwei verschiedene channel also frau dr med petra bracht hat einen eigenen channel den werde ich einmal einblenden und dann gibt es noch einen channel der heißt Liebschauen der wird eben ja hauptsächlich von herrn liebscher geführt und beide Channels sind extrem extrem wertvoll also ich kann euch nur empfehlen da mal drauf zu schauen die geben extrem hilfreiche tipps rund ums thema ernährung bewegung schmerztherapie klar das ist deren hauptthema und ähm, ja, schaut da mal rein und die Übung, die ich euch jetzt zeige, ist eben eine Übung, die ich auch dort gefunden habe, die Liebscher und Bracht empfehlen zum Thema Zähneknirschen. Also, ihr wollt eure Kaumuskulatur dehnen und ihr öffnet euren Mund, so weit ihr könnt. Und wie Liebscher und Bracht immer gerne sagen, der Schmerz sollte unter 10 sein. Also ihr müsst es noch aushalten können, ihr müsst noch ruhig dabei atmen können. Aber er sollte größer 8 sein. Das ist so der Richtwert, wie doll das hier wehtun sollte, damit es was bringt. Und dann solltet ihr diese Übung zwei bis zweieinhalb Minuten lang durchführen. Also stellt euch einen Timer. 2 Minuten können extrem lang sein. Ihr kriegt das sonst nicht mit, wann die Zeit um ist. Stellt euch einen Timer und dann macht ihr die Übung, die ich euch jetzt zeigen werde, zwei Minuten lang. Also wie gesagt, eine Hand auf die Stirn, eine ans Kinn und dann ganz weit öffnen. So, und das haltet ihr dann, wie gesagt, zwei bis zweieinhalb Minuten. Sieht ein bisschen lustig aus. Wahrscheinlich habt ihr auch jetzt gelacht da vor eurem Computer, weil es einfach, ja, witzig aussieht. Aber normalerweise sieht euch ja keiner dabei. Im Gegensatz zu mir jetzt, die hier vor der Kamera steht und das der ganzen Welt präsentiert. Ähm, normalerweise sieht euch keiner dabei, also miss, muss euch das auch nicht peinlich sein. Anstatt dieser Dehnübung, die ich euch gerade gezeigt habe, Könnt ihr auch einen Korken nehmen, den Korken, also auf diesen Korken beißen, so hoch könnt. Wenn er zu groß ist, müsst ihr ein bisschen was abschneiden, so dass er gerade eben zwischen eure Zahnreihen passt. Und den Korken nehmt ihr einfach mehrmals am Tag oder ja, mindestens einmal am Tag rein. Und den könnt ihr auch länger als zwei Minuten drin lassen. Also das kann man schon mal fünf bis zehn Minuten am Stück einfach den drin lassen, wenn ihr gerade nichts esst oder nicht reden müsst. Und das bewirkt auch einfach, dass die Muskeln daran gewöhnt werden, in dieser offenen Position zu sein. Und wenn ihr den Korken abgeschnitten habt und irgendwann ja, die Position für euch schon angenehm wird, dann könnt ihr euch einen neuen Korken nehmen und den nicht ganz so tief abschneiden, also ein bisschen weniger, dass er insgesamt höher ist und damit weiter üben. Dann kommen wir zur zweiten Übung, was ihr machen könnt. Und dazu habe ich einen Faszienball. Ich zeige euch das einmal. So, das hier ist ein Faszienball, der ist aus Styropor. Das ist auch das Set von Liebschau und Bracht. Ich habe das bestellt, weil ich eben selbst ja, Verspannung im Nacken- und Schulterbereich habe, durch das Arbeiten, also durch meine Arbeitshaltung. Und habe auch schon verschiedene Übungen von denen gemacht mit Erfolg. Also es funktioniert wirklich. Und die haben eben selbst ein Faszien-Set rausgebracht, also da gehören zwei Faszienbälle dazu und zwei Faszienrollen und ich habe mir das bestellt bei Amazon, das verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox und die haben die eben selbst entwickelt, also das sind keine 0815 Faszienbälle, die sie irgendwie neu für sich gebrandet haben, sondern die haben sie eben wirklich selbst entwickelt und die sind von der Elastizität her perfekt geeignet und auch von der Größe her perfekt perfekt geeignet. Also die haben sie wirklich für ihre verschiedenen Übungen, die sie auf ihrem Kanal zeigen, entwickelt. Und die sind extrem gut. Also wenn ihr euch Faszienbälle oder Rollen kaufen wollt, empfehle ich wirklich dieses Set. Es ist nicht ganz günstig, aber es ist meiner Meinung nach das Beste. Also ich habe auch schon andere ausprobiert und die funktionieren nicht so gut wie das Set von Liebschauenbracht. So und ich habe jetzt hier den kleinen Faszienball. Es gibt nämlich noch einen größeren. Das hier ist der kleine Ball aus dem Set. Und den legt ihr hier außen auf eure Außenseite vom Unterkiefer, also ein Stück drüber. Nicht die Unterseite vom Unterkiefer, sondern die Außenseite. Dort legt ihr den Ball rauf und dann drückt ihr mit der Hand auf den Ball, also ihr baut richtig Druck auf. Und dann macht ihr, ja, bewegt ihr den Ball entlang des Unterkiefers ganz, ganz langsam. Also eigentlich noch langsamer, als ich es jetzt vormache. Langsam und kontinuierlich, das ist das Wichtigste. Extrem langsam, aber eine gleichmäßige Bewegung. Bewegt ihr also den Ball entlang eures Unterkiefers, hoch Richtung Ohr und dann über das Jochbein wieder zurück zum Mundwinkel und wieder runter. Und also diese Bewegung, quasi dort rollt ihr dann lang, das macht ihr so, ja... Ein, zweimal würde ich sagen und dann auf der anderen Seite genauso. Das ist etwas, was ihr machen könnt, was eben bewirkt, dass die Faszien massiert werden, die Muskeln massiert werden. Also wenn ihr da Probleme habt am, mit der Kaumuskulatur, dann sind auch so Säuren in den Muskeln eingelagert und in Faszien eingelagert und diese Flüssigkeit drückt ihr raus durch die Bewegung, durch die langsame Bewegung aber das funktioniert eben nur dann gut, wenn ihr auch langsam bewegt, sonst rutscht ihr einfach nur über den Muskel rüber und es wird nichts rausgedrückt deswegen ist es wichtig, dass ihr das langsam macht, die Bewegung und jetzt, ironischerweise habe ich gerade heute gesehen, dass Liebschanbracht ein weiteres Video rausgebracht haben speziell zum Thema Zähneknirschen, die haben vor keine Ahnung, waren Ewigkeiten schon mal ein Video dazu rausgebracht, aber gerade heute haben sie noch ein neues, aktuelles rausgebracht. Sie geben nicht wirklich neue Informationen in diesem neuen Video, aber sie haben es eben nochmal wieder veröffentlicht. Und mein Plan war einfach für heute, ja, dieses Video zu drehen. Und dann sehe ich, dass die auch heute genau zum Thema Zähneknirschen Video rausgebracht haben. Und dort zeigt er eben noch eine Übung, nämlich nicht nur, diese Bewegung, die ich euch gerade gezeigt habe, sondern auch auf die Stelle, wo es am meisten wehtut. tut, das ist meistens hier so mitten in der Mitte, einfach raufdrücken und gedrückt halten. Das könnt ihr auch machen und ihr werdet merken einfach, wo es wehtut und dort gedrückt halten. Das ist im Prinzip das, was bei der Physiotherapie auch gemacht wird. Auf den Triggerpunkt draufdrücken und das auch ja, ungefähr zwei Minuten lang am besten gedrückt halten bis dieser Schmerz nachlässt. Dann merkt ihr nämlich den Effekt, den ihr haben wollt, dass die Verspannungen verschwinden. Was ihr noch machen könnt, ist, nicht nur von außen zu drücken, sondern auch von der Innenseite. Dazu müsst ihr mit eurem Daumen in den Mund reingehen und dort an der Stelle, wo es am meisten wehtut, von innen gegen drücken. Also ihr lasst den Mund dabei leicht geöffnet. Euer Daumen ist zwischen Zahnreihe und Wange. Und dann drückt ihr gegen die Wange von der Innenseite eures Mundes. Ja, das sind eben einfach so die beiden Möglichkeiten, dass ihr einmal von außen drückt und ihr könnt eben auch von innen drücken. Was noch wichtig ist, wenn ihr mit den Zähnen knirscht, meistens habt ihr auch Verspannungen in der Nackenmuskulatur und im Schulterbereich. Und da gibt es eben auch verschiedene Übungen, was ihr machen könnt, um die Verspannungen hier in dem Bereich rauszubekommen. Das sind einerseits auch wieder Dehnen und Arbeiten mit Faszienball oder Rolle. Und eine Dehnübung, die mir sehr, sehr viel gebracht hat, auch gegen Kopfschmerzen, ist, ähm, ihr dreht den Kopf im 45-Grad-Winkel zur Seite, dann zieht ihr die Schulter runter, das macht ihr am besten, indem ihr ja, die, den Arm beugt, die Hand zur Faust macht und dann die Schulter hier runterzieht. Und dann fasst ihr mit der anderen Hand hier oben an den Kopf und zieht den Kopf nach schräg vorne. Und dann müsstet ihr hier im Nacken, ich zeige euch das mal, hier im Nacken, in der schrägen Nackenmuskulatur einen Zug feststellen. Und dieser Bereich ist ganz, ganz oft ähm, Ursache für Migräne. Also wenn ihr häufig Kopfschmerzen oder sogar Migräne habt, ist das auch eine Übung, die sehr, sehr hilfreich ist. Und eben auch sehr, sehr gut dafür ist, um Verspannungen im Nackenbereich rauszubekommen. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch auf der anderen Seite machen und auch hier dann die andere Seite dehnen. Und was ihr noch machen könnt ist, dazu braucht ihr den großen Faszienball aus dem Set von Liebschauenbracht. Das ist der hier. Ich zeige euch mal im Vergleich den kleinen dazu. Also das ist der kleine, womit ihr hier außen am besten ähm, ja, die, die Übung macht. Und dann gibt es noch diesen großen Ball und damit könnt ihr euch gegen eine Wand lehnen. Also ich habe jetzt keine Wand hinter mir, aber gegen eine Wand lehnen. Ihr legt also den Ball hier auf eure, ich zeige das mal von hinten, da so ungefähr auf euren Schulterbereich. Auch da werdet ihr wieder merken, wo es am meisten wehtut Und da legt ihr den Ball rauf, drückt das gegen die Wand und dann könnt ihr selbst an der Wand rauf und runter rollen. Und selbst euch hier in dem Bereich massieren oder auch im unteren Rücken oder im mittleren Rücken, wo auch immer ihr die Probleme habt, legt einfach den Ball darauf, drückt es gegen die Wand und dann könnt ihr euch selbst ja, dort massieren, indem ihr euch hoch und runter bewegt.